Wandern. Gibt es etwas Schöneres? Kann man als Mensch mehr Glück empfinden, als alleine durch die wunderschöne Natur zu schreiten, vollkommen im Einklang mit sich selbst? Sich bis an die Grenzen körperlich zu ertüchtigen und sich anschließend der vollkommenen Gelassenheit des puren Seins hinzugeben? Jedes Tier und jede Pflanze zu beobachten und sich an der grenzenlosen Vielfalt des Lebens zu erlaben? den neckenden Wind auf der Haut spüren, jeden einzelnen Sonnenstrahl wohlig in sich aufsaugen und dem harmonischen Gezwitscher der Vögel und dem Rauschen eines klaren Bächleins lauschen. Welcher Ort ist dazu besser geeignet als der Wald? Ist dieser nicht ein utopischer Spiegel unserer Gesellschaft? Kein Baum steht für sich allein. Nur in der Gemeinschaft werden sie zu diesen wundervollen und großartigen Lebewesen, wie wir sie im schönsten aller Ökosysteme bewundern können. So frohlocken sie dem Leben entgegen, strecken ihre Sprossen gen Himmel und das seit Millionen von Jahren bis in die Unendlichkeit. Auch der Wald folgt dieser gewissen Regelhaftigkeit. Er ist wie die Gesellschaft in seiner Gesetzmäßigkeit unverfroren. Im Wald kommuniziert jeder Baum mit anderen Bäumen. Über das Pilzsystem sind alle miteinander symbiotisch verbunden. Hier existiert die Natur in ihrer ursprünglichen Form. Alles ist im Einklang mit allem. In Städten wird der Mensch immer mehr von einer wahren Naturerfahrung entfremdet. Die Natur ist nur ein vergilbtes Abbild ihrer selbst, gepresst in die Form menschlicher Konstrukte, ihrer ursprünglichen, nach Freiheit strebenden Lebenskraft vollkommen beraubt. Die Unbändigkeit der Natur lässt sich nicht umzäunen und als Eigentum deklarieren. Ebenso lässt sich die Schönheit der Natur nicht in Sprache ausdrücken. Ein sterbender Baum gibt alle seine Nährstoffe, an die um ihn liegenden Artgenossen ab. Die Mannigfaltigkeit des altruistischen Ausdrucks oszilliert in jedem sterbenden Baum. Beim Menschen ist dies anders. Wie schon Hobbes sagte, Homo homini lupus est. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Der Mensch ist viel zu sehr auf sein eigenes Wohl bedacht. Besitz bedeutet für ihn Sicherheit. Aber diese Sicherheit ist nur Schein. Ein Trugbild, das aus einer Angst vor dem wahren Leben entspringt. Ich brauche das nicht mehr. Ich entscheide mich jetzt für das wahre Leben. Was ist denn schon Besitz? Letztendlich bedeutet doch meine Wohnung, mein Auto und das Geld auf der Bank nichts im Vergleich zu einem Moment wie diesem. Alles nur pure Illusion. Ich habe viel zu lange gedacht, dass das alles von Bedeutung für ein glückliches Leben ist. Aber jetzt spüre ich zum ersten Mal, dass ich das nicht brauche. Ich fühle mich frei. Wo ist eigentlich mein Rucksack mit meinen Wertsachen? Ach ja, den hatte ich hinter mir in einen Baum gelehnt, so ganz im Blick habe ich ihn jetzt aber nicht. Aber hatte ich mich nicht gerade von solchen Gedanken gelöst? Das ist mir alles so egal, die ganze Fülle der Natur liegt in all ihrer Schönheit vor mir. Das Leben ist so schön. Es gibt so viele Möglichkeiten, das Beste aus jedem Tag herauszuholen. Glücklich sein ist eine Einstellungssache. Jeder ist für seine Emotionen selbst verantwortlich. Die Realität ist für alle gleich. Die Interpretation ist das Entscheidende. Ich glaube, ich habe das jetzt endlich verinnerlicht. 22 Jahre hat es gebraucht, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin. Asketische Buddhisten brauchen für solche Erkenntnisse viele Jahrzehnte. Durch diese Naturerfahrung konnte ich es jetzt schon begreifen. Und das nicht nur auf einer rationalen, sondern auch auf einer emotionalen Ebene. Von jetzt an bin ich ein anderer Mensch. Ich werde mich von nichts mehr aus der Ruhe bringen lassen. Ich bin die Ruhe selbst. Ich werde diesen Moment noch ein bisschen auskosten und dann in ein neues, erfülltes Leben starten.